Darf ich alle ganz freundlich noch einmal zu unserer Weihnachtsgemeinderatssitzung begrüßen und die Beschlussfähigkeit feststellen? Die Gemeinderätin Vilke ist krankheitsbedingt schuldig, sonst können wir ausrichten. Oh, Dann darf ich schon zu Bewissen des Bürgermeisters kommen. Die letzten Termine seit der letzten Sitzung waren mit Öffentlichkeitswirksamkeit, deswegen hat man das große gemeldet und zusammengeschrieben, weil ja so viel passiert und man vergisst es dann in der täglichen Arbeit. Da war der Tag am 26.10., am 8.11. die großartige Eröffnung, damals haben wir so mit Gusten, landeshauptmann Stellvertreter Lang, am 14.11. bis 16.11. die sehr erfolgreiche Lehrlingsmesse, am 21.11. bin ich mit der Ewe und dem Jürgen. Äh, nach, nachdem sonst keiner Zeit gehabt hat, zur Auszeichnungsskala für die E5 Gemeinde. Äh, nein, das war am 21.12. Am 21.11. war ich bei der Auszeichnungsskala für die E5 Gemeinden in Schweiz mit der EFI. Und am 4.12. waren wir in Wien beim Austrian SDG Awards Verleihung in der Hofburg. Da sind wir von 130 Einreichungen zwar unter die Top 7 Nominierten gekommen, aber nicht unter die Top 3 Gewinner. Leider. aber Wenn wir nächstes Jahr wieder probieren war eine sehr schöne Veranstaltung mit der Frau Bundeskanzlerin und dem Herrn Nationalratspräsidenten. Am 30.11. haben wir die adventbedeutung eingeschaltet und der Adventmarkt war diesmal so groß wie noch nie zuvor. Das ist glaube ich auch sehr gut angekommen. Auch an den ÖKP und den Sportvereinen ein großer Dank für den Berchtendorf, der sich ungebrochener Beliebtheit sich, äh, erfreut hat. Am 8.12. war das Adventkonzert in der Halle, das wird auch jedes Jahr schön besucht. Für den 24.12. dafür ich bitten, es gibt bereits 191 Anmeldungen, wer dort teilnehmen möchte beim Austeilen der Karten ab 13 Uhr, da gibt es wieder das Weihnachtskino die Eiskönigin 2. Also, jeder der Gemeinderat, der dabei sein möchte, kann bitte kommen, wir teilen dort also, am Anfang. 191 Anmeldungen gibt es bis jetzt. Für das, das geht sie genau aus dem wir haben diesmal aber schon früher, damit man leichter zur Kindermelde kommt. Äh, dann. Ganz brandaktuell, wenn wir heute in der Früh auf allen Baustellen herumgelaufen sind. Ihr habt das wohl beim Herfahren gesehen. Wir haben es geschafft. Die Baggerstraße ist leise, schön sauber. Sie ist endlich fertig. Es ist wirklich, wenn man jetzt oben steht beim Fensterland, wie die jetzt ruhiger geworden ist und ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Wir wären heute nicht wirklich über die 20 Grad mit im Dezember. Wir zumindest oben sein können, weil dadurch wird der Asphalt auch lange halten. Äh, gut, die Parkierungsarbeiten sind geplant. Was muss ich noch jetzt. Äh, fertig bekommen. Wenn das Wetter es zulässt, dann habe ich auch, die Tamara setzt sich voll ein, dass wir die Druckknopfampel noch einschalten können. Das Wetter kann uns wie immer einen Strich durch die Rechnung machen, so wie es jetzt bei der nächsten Neuigkeit bei der Flurgasse leider passiert ist, da haben die drei Wochen Regen im Herbst dazu geführt, dass die Baustelle zwischen fast stillgestanden ist. Wer sich da mal einen Überblick machen will, und das ist wirklich vor allem nicht in der Flurgasse die Unterführung sowieso, aber wer dann hinten um mich spaziert zur Feldgasse hat sich diese Baustelle anschaut. Der Fluss ist seit gestern umgeleitet. Das heißt, man kann jetzt dann ab morgen sowohl fußläufig und mit dem Auto die Flurgasse passieren äh, und in der Feldstraße fußläufig die Feldstraßendrücke hinten äh, passieren. Das heißt, wir können ab Samstag, wenn wir gleich Hinweis, um 10 Uhr, herzliche Einladung, dass man dort alle gemeinsam die Sportplatzbrücke neu eröffnet, weil damit ist auch der Radweg wieder durchgängig, äh, quasi, Befahrbar. Damit haben wir gewartet bis heute, weil heute ist das Geländer von der Sportplatzbrücke neu montiert worden. Das heißt, die ist jetzt auch sicher, dass wir können hinten den Radweg und die Straße zum Kino mit den 85 Bäumen sowie die Sportplatzbrücke und die provisorischen Fußweg unter der Eisenbahnkreuzung durch eröffnen. Das schaut wirklich super aus, das ist eine riesen Baustelle und die Flurgasse haben heute nochmal mit Nachdruck gesagt, warum können wir hinten nicht asphaltieren, wenn wir es da vorn haben. Ja, äh, hinten ist eine andere Baufirma von der GKB. -B beauftragt, sie schaffen das jetzt vor Weihnachten nicht mehr und dann stehen diese, äh, dort wo das außerkommt, die Mischwerke werden geputzt, die stehen alle still bis Ende Jänner. Das heißt, in der, es gibt End, mit, äh, Mitte Ende Jänner einen Termin, wo das noch einmal koordiniert wird und wenn das Wetter passt, das heißt sollte man nicht zwei Meter Schnee drin, dann wird ab Anfang Februar die Flurgasse fertig gemacht. Wir rechnen dort mit g handleisten setzen von einer Bauzeit von vier Wochen und äh, die Bauzeit in der Feldstraße und das wird dann zu asphaltieren zwischen sechs und acht Wochen sein. Das heißt, im Frühjahr sind das die zwei ersten großen Vorhaben, die dann angegangen werden, sie haben aber heute eine aufgemacht, das heißt, mit dem Auto und, dem, und zu Fuß kann man die Flurgasse wieder quasi passieren. Wir werden das jetzt aber bitte nur den Anreinern weiter sagen, weil es kommt auch ein Schick hin, aus Baustelle befahrbar aus, nur für Anrainer, die nach hinten müssen und die nach vorn müssen, weil wir möchten ja nicht gleich wieder, dass, der, dass das zu einer um, Umzugs- oder wie sagt man, einer Ausweichroute wird, weil das ja dort immer öfter quasi bemängelt war und umso mehr Autos dort durch die Baustelle und der wird sich Es ist auch vereinbart, dass der Wirtschaftshof dort äh, zumindest jeden zweiten Tag kontrolliert und auf Bedarf von der Baufirma Granit, die da hinten arbeitet, den Reinigungsdienst verständigt. Das heißt, sollte aus der Baustelle, wenn jetzt doch ein katschiges Wetter ist, direkt in die Flurkasse nach vorne oder nach hinten mitgenommen werden, dann bitte ich auch einfach den Bereitschaftsdienst im Wirtschaftshaus Bescheid zu sagen. Dann werden die veranlassen, dass die Reinigungsfirma kommt und macht Bedarf, dass wieder Putz dort über diese einen Monat, wo die Baustelle stillsteht. steht. Im Anschluss gehen wir, also am Samstag während der Trendpunkt unten, ich habe den Fußballverein versucht zu erreichen, dass man dort wirklich diese Sportplatzbrücke neu mit dem Radweg zum Kino, damit die Leute die wissen, Einweichen, es ist wirklich schön geworden mit den Bäumen, und ist um 10 Uhr und da draußen es kalt ist und wir das eher kurz und klein halten, gehen wir dann im Anschluss bitte auf ein Getränk zur Bäckerei Sorge mit allen, die da teilnehmen. Flugplatte sind immer ausgegangen am Samstag um 10 Uhr. Der Vorstand hat sich darauf verschwunden. Direkt bei der Autobahnunterführung durch, ich, wo diese kleine Radbrücke immer war, ist jetzt daneben die neue Sportplatzbrücke und dort treffen wir uns direkt vor Ort. Also beim genau. In der Nähe 100 ja? Ja, dann Plus. Ah, dann, ja, okay. dann muss du durch ja, durch die Autobahn. Gehen. Ja, ich ich ja. Äh, dann haben wir uns eben bei einer, bei einer Blitzumfrage darauf verständigt, dass wir, so wie es ursprünglich ausgemacht wurde, weil ja die Lehrlingsmesse war. Äh, jetzt diesmal heuer, gibt es kein business Dinner, das machen wir dann erst wieder im nächsten Jahr. Äh, und am Freitag würde ich, weil sie wirklich äh, geplagt worden, äh, das ist jetzt eine eine Möglichkeit quasi sich bei den zwei hauptbetroffenen Unternehmern zu bedanken. Ich würde es schön finden, wenn wir uns als Gemeinderat am Freitag um 16 Uhr vielleicht noch kurz auf einen Glühwein bei der Emanuela Bartler treffen und dann gegenüber noch auf ein gemeinsames Getränk gehen, der Zeit hat, ins Labotega. Damit haben wir quasi mit einer Konsumation und einem noch einmal im gemütlichen Weihnachtlichen beisammensein, was die zwei Unternehmer auch unterstützt. Und da würde ich freuen, wenn wir uns dort treffen. Diesen Freitag um 16 Uhr. Äh, wer hereingekommen ist, sieht, dass wir zurzeit eine Ausstellung im Gemeindeamt haben: Flora und Fauna von Helga Jaunich, naturwissenschaftliche Illustrationen. Das sind sehr schöne Werke. Wer sowas Interesse hat, kann man auch käuflich erwerben. Das war's mit dem Bürgermeister und wir kommen zur Fragestunde. Gibt es eine Frage? Ja, ich habe Simon? aber selbst also, formulieren muss? Bitte schön. Schau her. das oder muss ich es vor? Äh, ich kann. Die Frage leicht beantwortet oder müsste es. das sagen? ist, äh, nachdem ich nach bin, ich habe das übersehen, das ist vor Absicht gewesen, ich habe es auch dem, der, was die Zeitung macht, äh, schon öfters gesagt, und ich äh, es war ein Druck, wie ich es zum Schluss gesehen habe, aber ich glaube, das ist wohl das Es steht im hingeht. zweiten, nur als Hinweis, weil Noah vorher drin ist, er stört der zweiten Seite noch alle 20 Jahre 35.000, das heißt natürlich äh, 50.000 Euro kostet alles Ist auch beim Korrekturlesen, schauen wir das genau. am Ende an, also ich möchte mich wirklich auch dafür im Namen der ÖVP entschuldigen, es war keine Absicht, es ist halt unter der Periode unüblich, dass sowas getauscht wird und bis das, du weißt es selber, bis das in einem anderen käme umgestellt wird, dauern manche Sachen leider in Datenbanken. Lang. Es war auf keine Absicht. Nachdem mir nur in letzter Zeit vermehrt Wahlkampf vorgeworfen wurde, wurde ich nicht. Ja, das hat mir mal gekauft, das ist mein Fehler. Ja. Aber vielleicht Wir haben, eh, was schon, schon wir haben, wir haben eh schon das Ausgleich. Wir haben eh schon das Ausgleich. Wir haben eh schon das also, Ausgleich. Wir haben eh schon das Ausgleich. Wir haben eh schon das Ausgleich. Wir haben alle dafür. Entschuldigung, was Hat noch eine Frage? Ja, bitte. Bitte. Und zwar, es hat ja die Sitzung gegeben der Kleinregion unter das Kainertal und da wollte die fragen, ist da was gesagt worden? Also, unter Bremsstätten Liebuch äh, ist gesprochen <lacht> worden, wenn ein Weg. Also, Bremsstätten ist nicht dabei bei der Kleinregion und die Gespräche ja. müssen wir davon. Es hat Vorgespräche von meiner Seite mit dem Bürgermeister gegeben, wobei das wird dauern, weil, die, weil das erst spruchreich wird. Aber ich, wir haben gesagt, wenn die. Fahrradbrücke zur AMS über die Autobahn im Zuge des Vollanschlusses gebaut wird und dann können wir dort erst weiter tun mit diesem Thema. Heute wird in ich, der eine angebildete Autobahnbrücke, oder? Die, gehört. die wollen eine eigene Anbindung haben. Ja, die kommt ja. E von e dem hängt ja ab. Der Fußgängerbrücke und an Vollanschluss. Bis jetzt haben wir ja, das wird ja bei uns die B76 auch entlasten, weil ja die LKWs jetzt mal nicht durchgefahren. Gibt noch eine Frage? Ja, eigentlich das ist es also ein Anliegen. wenn werde in der Halle, in den Kabinen duschen, wenn ich alle drei, beziehungsweise alle vier Duschen aufbau, und dann vor dem dann rinnt das Wasser so langsam ab, dass du die Chance hast, dich einzuseifen. Du bist nicht mehr drei von Seifen, oder Wasser die dann so ein bisschen drin ist. Ja, probiere es aus, vorig Mittwoch. Noch ein Kicken, unter, muss man duschen gehen, das ist eine Chance. Okay, wir schauen maximal einer duschen gehen, weil es zwei oder drei aufwärts. Wenn man war, ja, was? Dem warst, ja. war okay. hab, hab also, Wir haben es gemacht ja? und es ist viel besser geworden. Ich bin jetzt aber gekommen, wenn alle vier duschen lassen, dann, also wenn alle gesetzt sind, dann geht eine nicht. Ah, okay. okay, schauen wir uns an. Was? Ja. Noch eine Frage? <lacht> das ist nicht der Fall? Dann kommen wir zur Tagesordnung. So, bevor wir in die Tagesordnung eingehen, darf ich um die Erweiterungspunkte bitten, und zwar im öffentlichen Teil. Es liegt recht vor, um den neuen Tagesordnungspunkt 13, Antrag der SPÖ auf Nominierung in diverse Ausschüsse und Verbände. Wer damit einverstanden ist, dass wir es auf die Tagesordnung nehmen, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke, ist einstimmig aufgenommen. Der Punkt 14, der durchzuführen ist, den wir leider in der Ausführung vergessen haben, Bericht des Bürgermeisters und eines Delegierten. Der Gemeinde in den Kleinregionen oder anderen Gemeindeverbänden vertritt. Wer mit dieser Aufnahme einverstanden ist, bitte mit Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke, einstimmig. Und im nicht öffentlichen Teil, äh, der liegt gleich vor, der neue Punkt 22, wer damit einverstanden ist, äh, ich habe es allen erläutert. Ich habe nur eine Frage zur Tagesordnung, warum ist der Bericht des Prüfungsausschusses halb nicht Warte, ja, das sage ich gleich. Darf ich nur zuerst gegenstimmen? Zur so, 22 Enthaltungen? ist der Fall. Der, der Punkt Prüfungsausschuss ist diesmal deswegen im nicht öffentlichen Teil, weil in der letzten Prüfungsausschusssitzung eine personenbezogene Frage gestellt wurde, die heute zu beantworten ist und die aus Schutz, Datenschutzgründen die ich nicht im öffentlichen Teil machen kann. Kann man das nicht splitten? Das könnten wir auch splitten. Wir, Wie geht könnten, ich wir könnten am Prüfungsausschuss geben, da ist Prüfung 15a öffentlich und 15b nicht öffentlich. Ja, dann müssen wir nur schauen, dass wir A als Richtige haben. Ja, ja okay. Dann ja, wäre es damit einverstanden, dass wir den Tagesordnungspunkt so splitten, wie es der Simon vorgeschlagen hat. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke. Dann wird dem entsprochen. Und wir machen da ein A im öffentlichen Teil. Und kommen somit zum Tagesordnungspunkt 1. Genehmigung der sitzungsprotokolle sind keine schriftlichen Einwände ergangen. Wenn ich jetzt einen Einwand hat, darf ich die Schriftführer zu mir bitten und sein Auto brauchen, bitte.